Definitiv nicht. Some Germans wear them. Some? Ja. Leute Ja. course. Ich denke, das thing ist, dass sie die gibt Was mit Crocs? Crocs? Definitiv nicht. Closed Crocs. Oh, closed. <Alex>. Echt, bisschen zu spät. Alex und Mopos kommen aus dem Aufzug okay. und äh, die das waren 15, 15 Minuten, die waren 15 das Minuten stuck das ist normal. Im Aufzug. Echt? Das 15 ist Minuten? Möglich, ja. <lacht> mit dem? Hier? Nee, mit, hier. mit dem anderen. Da okay. Oben. Ich fahre nicht mehr mit dem anderen. Und dann, ja, und dann als die raus? Sind, ich hoffe, gerade ich darf stecken Hallo. Hallo. Hier an du herausstellen Ja. Nee. Bist du anders als die anderen, ja? Ich kann's auch noch umtauschen. Ja, du musst umtauschen. Ja. Das ist ja dein Frühlingsrollen. Okay. Das ist nicht schön? Das ist oder? Also, Frühlingsrollen-mäßig. Das erste Mal Ja, gehen wir heute. Let's go! Das ja. Hey, Roman, mein Bester. Ich habe was vergessen. Kannst du mir das vielleicht holen, bitte? Ähm, Prack, Roman, kissen. Hey, alles klar. Bis gleich, danke dir. Du das auch noch mein hey, Roman. Flo ja. Floh sein Kissen auch, bitte. Danke dir, bis gleich. Was? Willst du zuerst <lacht> dich einspielen und dann reden über Nuke? Oder willst du... Ich bin schon, hab schon eine Stunde schon vorher gespielt. Nichts. Ja, hab ja, auch schon gespielt. Ja, dann lass jetzt kurz, Jungs, lass kurz rausgehen. Wir reden über Nuke, okay. Muss ich nur den Typen nehmen, die antippen. Wir gehen kurz wir raus und reden über Nuke, okay? Und dann kommen wir wieder und dann ins Wort. Drei Hot Dogs. Ja. Der sieht, Mann. Immer werde ich gefilmt, wenn die Sonne in mich guckt. Guckt die Sonne in dich? Ja, in meine Voll. Seele. Boah, das so Pizzastangen oder so. Vitamin ja. D, ja. ja. hier kommt Vitamin C. Alles, was er braucht. Wir starten CT, wir gehen über die T-Seite durch. Der Lobby-Spieler Mopos, Dest auf dem Silo, fast jede Runde auf dem Silo. Alex außen und Sampaios und G sind so die Flex-Spieler, je nachdem was sie spielen. Wir müssen einfach nur gut stehen, gut rotieren, gut besprechen. Wir hatten letztes Mal sehr viele Chaos-Runden gegen die mit ganz schlechten Rotationen. Ja, das darf heute nicht passieren, das wird sonst ein Debakel. Wenn das passiert, dann schreie ich euch aber sowas von die Fresse voll von hinten, das könnt ihr aber glauben. Dann nehme ich sofort eine Timeout, dann wird eine Timeout dafür gewastet, dass ihr aufwacht. In der Main, das stimmt. Er startet der Main quasi auf der anderen Seite, Richtung Außen her, okay? Er hat also. Nichts. Aber wir machen das Beste draus. Das liegt nur an uns. Wir können nicht auf andere Teams hoffen. Wir sollen auch nicht auf andere Teams hoffen oder Resultate. Wir spielen einfach unser Ding durch. Gut. Wir nehmen auch sein. Du oder da jetzt, Leute, ne? Deswegen, alles geben. Wir gehen rein, nochmal ein bisschen warm-up. Dann wird ihr wissen, gehen. Ja. ja. So. Einfach so. Wenn ich wieder gedrückt bin, dann. Es escucha la Musica! <lacht> Irgendwas Musiker, glaube ich. Musik! <lacht> <lacht> <lacht> Musiker! <lacht> <lacht> Gitar! Si! Ich <lacht> habe gesagt, ich möchte Musiker oder was? Escucha <lacht> la <lacht> <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was ich genau benutze, glaube ich. Boah, ein AP los, fix los. los. Nein! T-Schacht, nice. <lacht> glaube ich. t -shirt. Einer Main, Ich Main. der Ich gehe hinter den der Kinder. Ich bin der Kinder. der ist Hunde. der der Kinder. Ich bin der Das ist der Kinder. Ich Nice! Es nice. nice. nice. nice. geht direkt weiter. Ja. sehr Sehr weiter geht's. Main down. Main, auf hart. auf hart low. Oh. Noch eine auf heaven, Tür, heaven Tür. Tür. Go. Kio, glaube ich. Toh, Kio, immer hier. Immer hier. Letzter Side. Aber Heaven. Ich hab auch noch Ja! seht ihr, ja? So, Death, wir haben uns alles angeschaut, erinnert euch, Death war B. War ein geiles Game, Leute. Ich will jetzt aber noch ein geileres Vertigo. Und ein geileres Vertigo ist einfach, wenn wir als Sieger rauskommen. Okay? Viele Runden gerade, in denen wir keine gute Kommunikation haben, die uns die Runde gekostet haben. Schafft er nicht, oder? Schade, Mann. Geil, Smellers! Komm, ich swing jetzt. Ja, ich. raus, nice. nice. los. Ich fake immer. Ich hab keinen Bock. Ich hab nichts. Ich hab, hab, hab, ich, ich. Oh, hab nichts. Nice! Wow! Super! Ja, einfach, wow. <skratt> Ey, gar kein mit man. Du spielst so 100 Mal besser jetzt gerade. Wirklich, man. Wir spielen 100 Mal besser, Alter. Ja. Junge, wie haben wir den denn getimt? Die haben sich einfach gelacht, Alter. Das das wird perfekt. aber. Weiterhin proaktiv bleiben, Leute. Lasst die Köpfe nicht hängen, okay? Du spielst noch nicht gewonnen und nicht verloren. Ja. Ist ganz wichtig. Die haben jetzt vielleicht 13 Runden, das mag vielleicht ein bisschen düster aussehen, aber ein kleines Momentum kann das sofort wieder umdrehen. So wie gerade Tizian, zwei Kills, Runde war sehr secure eigentlich. Let's go, Runde ist noch nicht zu Ende, nur weil wir vielleicht ein 3 gegen 2 oder so da heißt das danach haben. Ja? Full Fokus von Anfang bis Ende, auf geht's Jungs! Durch schon, ELEK durch! Elek. Ich nehme du Play. Ja. Nice. Die smoke vor dich, Josef. Und weiterhin, Jungs. Runde für Runde. Jan hat wie viele zwei oder drei der Folge gewonnen. Ja, das wir können wir wieder machen. Und dann steht es ja. auf einmal 13-14. Wir sind noch im Game. Haltet die Köpfe oben. Brust ja, man raus, Leute. Komm vor, spiel weiter mit Confidence, Leute. Okay. Ja, lass die okay. ficken, Alter. Also. Die also, sind so nicht bin, besser als wir. Und wir hin, wissen genau, was die machen, okay? Let's go! Ja, ein alter Hinfanger. Der rennt mit, mit dem Alp ne? Komm hoch. Der Cap noch drauf. Zwei WHERE IN <im> WOSKING <coughs> <aproximadamente> Zweig. Das werde ich nicht für Angst. Ja, bleiben stecken und Nein, irgendwann. Ist jetzt der ist außer Betrieb Genau, jetzt. jetzt. Nee, der ist wieder im Betrieb. der ist außer Betrieb. War da ja, da ist da wieder ausmachen? Ausmachen? Einfach Warnleuchte ausmachen. Guck mal, er hat einen Akkuschrauber. das, muss, das ist ein Akkuschrauber. Na, Warn. Ach so. <lacht> Wo ist das, der Akkuschrauber? Guck <lacht> Ich muss das hier anziehen, okay? Da ist kein Armor drauf, aber. Das geht nicht. Du meinst dreckig. Was? Das Dreckige. Echt? Das ist der goldene Akaske mit meinem Sticker drauf. Zack. Der goldene Sticker kostet auch nochmal ein Fuffi oder so, kostet glaube ich. Mhm. Oh, ein nee, Huni, ich weiß nicht. Ja. Das ist ein Acker. 1500, 1800 Euro. Ja. ja, gar kein Sprecher. 16-1 oder so. Das stimmt nicht. Das stimmt auf gar keinen Fall, Tizi. Doch wirklich jetzt. 16-1 oder so. Ich spiele nicht warm. Unser Duell kommt. Du kannst doch gern gegen Bilzi, also mit Bilzi zusammen gegen mich spielen. Da hast du gar keine Chance. Es kann sein, dass es hier ist. Wir können wirklich ja, weiter Ja, okay. Machen wir. 200 Euro. Ja, auf jeden Fall. Ja? Sofort, was du willst. Okay, 200 Euro. Wir beide gegen dich. Ja. Okay. Ich muss mal ein schreiben. schreiben. Ja. Hol den Netz ran, komm. Hier auf dem Server. Das kann man sehr sehr gerne machen, weil ich schuld ist, wie auch gegen Johannes gespielt haben, ne? Der Johannes aber ganz schlecht als ich. Der hat aber gar keine Chance. Aber ich habe äh, doppelte Quote, ne? Ich bin jetzt zu zweit. Nein nein nein. Nee. Das nicht? Du hast gar nicht gesagt, wir haben hier den Schrank. Das Spaß haben. Okay, das ist super gewesen. Vielen für die Aufnahme. Herzlichen Dank aus Form Block. Aber 25 Doppel, und weiter, weiter Doppel raus, da Nice! Sie zwei von Nice! Nice! Eck nice. <hums> <hums> <hums> vor, oder? Nein. Zeit, t shirt schade, Mann. Aber super gespielt, ja sehr, sehr gut auf ja. Hör mal kurz zu, warte. Okay. Wir müssen das gerade mit die Neuer-Findung gegen die mit irgendeinem Karten nutzen vielleicht ja. like, der mit der Ausschung. Nice! Ah. Nee, ist immer so Karotten. Ist nicht so Johannes-Dinges, was wir mitgebracht haben. Nicht so ganz ruhig. Die werden schon geschält, Ja. Und wenn sie Enze machen, dann kommt nur einer mit draußen, ne? Der wird in den Toten schickt meistens, ja. Und die haben halt diesen B-Pop, wo die... Ja, B sieht halt sehr, sehr komisch aus manchmal, aber... Nee, was ist man bei Superbowl? Sellerie, oder? Ja, Alle möglichen Sticks, auch sowas. Sellerie ist super Superbowl, mit Karotten und so. ja. So. Also, mit schönen Chicken Wings. Ja, genau. Er möchte das nochmal schmecken. <lacht> nein, nein, nein. Ich hab... der Der Pickup ist auch insane. Pickup ist geil. Aber nee, ich meine, dieses Kit-Cut, diese Fetten so. Mal als Eis essen. Als Eis? Tanki? Tanki oder ja, so. Tanki ja, Tanki heißt Eis? ist als Eis. Habt ihr mal. So ich hab Riegel. Riegel, kann ich gar nicht. Leute, Habt ihr mal Toastbrot gemacht und dann so Kinderriegel drauf gemacht und nochmal den Sandwich-Maker? Das, das hab ich, ich gemacht. gemacht. Das, Leute, das schmeckt insane, oder? Ja. Klar. Aber, Aber darf nicht mehr mehr zu viel mehr nehmen, mehr mehr weil mehr sonst kommst du überall raus. Ja. Alles Arsch Ja, alles mein fetten Arsch. Danke. Arschloch. Ich hoffe beleidigt, bist du, Was für ein Ja, was Weißt du, warum du das so ist? Du hast meine Farbe nicht. So, kannst du da ja reingucken. Hey. Shadow frei, anders, Tempel. Ja, ich, ich geh Tempel rein, Tempel, Tempel, ja. Tempel ja. down. Da Gibst du mir zu grüßen. durch. Nice! Play, Nice! Ich glaube, was hast nur weil er wollte. Cut-Fake, Alter. <lacht> Hast du dich geblendet, Tizi? Nee, nee, aber ich, ich hab gebrannt. Brigger tot. Amen. Ich hab 1 AP. Nice! Was? Nice. Ja, gut gehandelt, Tizi da. Okay. Ich hab mich selbst geflasht. Okay. <lacht> nice. Nice. nice! Ja, da kommt so. auch gemacht in der Analyse, gell? Ich bin das Outro.